Die Innenwinkel-Summen-Regel gilt nicht nur für Dreiecke. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich präsentiere euch heute die Innenwinkelsummenregel für alle anderen Polygone, also Vierecke. Man sieht hier ein regelmäßiges Viereck. Man fragt sich jetzt nur, wie groß sind die Winkel der Figur? Alle Winkel betragen 90 Grad, also sind sie ein rechter Winkel. Jetzt dasselbe für ein regelmäßiges Fünfeck. Hier ist es ein bisschen schwieriger mit dem Auge zu erkennen, wie groß die Winkel sind. Ich sag's einfach, es sind 108 Grad. Jetzt weiß man, dass ein Dreieck eine IWS von 180 Grad hat, ein Viereck 360 Grad, ein Fünfeck 540 Grad aber was hat ein Sechseck für eine IWS? Es sind 720 Grad, denn folgendes ist hier der Fall. Man addiert immer 180 Grad von Figur zur Figur. Bei dieser Regelmäßigkeit muss man doch schon langsam erkennen, dass es eine Formel gibt, oder? Die Formel lautet anscheinend irgendetwas mal 180 Grad. Die Frage ist nur, was ist das irgendetwas? Das irgendetwas ist die Anzahl der Ecken minus 2, also lautet die Formel, Klammer auf, N minus 2, Klammer zu, mal 180 Grad, also muss man sich das merken. Im nächsten Video präsentiere ich euch die IWSR Part 4, also ist das eigentlich nur noch die Herleitung davon und der Beweis. Und Achtung, jetzt ist es wirklich wichtig, ich möchte euch wirklich bitten, es ist wirklich dringend, dass ihr an einer Umfrage teilnehmt, die jetzt eingeblendet wird. Ich möchte euch wirklich darum bitten und ich sage damit nur noch Tschüss bis zum nächsten Video.